Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Weiterbetrieb, Streckbetrieb oder Reservebetrieb von den Kernkraftwerken in Deutschland äh, im Jahr 2023. In der Fachpresse und auch in der normalen Presse gab es jetzt doch einige Nachrichten dazu zu hören, dass äh, die Kraftwerke irgendwie weiterlaufen, aber irgendwie auch nicht. Was genau ist jetzt eigentlich passiert? Es gibt vom 5. September eine Pressemitteilung vom Bundeswirtschaftsministerium. Es gab auch eine Pressekonferenz. Es wurde schon einiges darüber gesagt. Aber was genau ist jetzt hier los? Wir tun alles, was nötig ist. Einsatzreserve für Atomkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim wird eines von mehreren Elementen. Okay, es geht schon mal nur um die beiden südlichen Kernkraftwerke. Das dritte ist ja Emsland im Norden. Das ist hier nicht mit aufgerufen, was genau ist passiert. Es gab ein, eine Berechnung, einen Netzstresstest durch die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Ähm, die haben im Großen und Ganzen berechnet, das machen die ja sowieso den lieben langen Tag, ähm, anhand ihrer diversen Quellen, ne? also was sagen die diversen Marktpartner über ihre Einspeisung und den Verbrauch und was leiten die Netzbetreiber durch ihre Leitungen und ähm, wir betrachten das also sowohl energiewirtschaftlich, ähm, ich sag mal bilanziell, ne? die Bilanzkreisverantwortung wird geprüft der einzelnen Marktteilnehmer und zum anderen wird auch energietechnisch geprüft, was fließt denn tatsächlich durch die Leitung und wie kann man das dann in Zweifel verbessern durch redispatch Dispatch-Maßnahmen, durch reger Energieeinsatz und so weiter. Ja. Das machen die sowieso. Die haben jetzt also verschiedene Szenarien durchgerechnet, die, ich sage mal, in Richtung des Worst-Case gehen. Ne? Was passiert, wenn alles schief geht? Und wie können wir dann sicher durch den Winter kommen? Das war im Großen und Ganzen diese stresstest in Berechnung. <lacht> die, ist einige Monate lang lief, ne? Juli bis September, und ähm, jetzt eben dann doch dargelegt habt, es äh, könnte im absoluten Worst-Case zu Herausforderungen kommen. Aber eben auch nur in den schlimmeren Szenarien, in denen also wirklich vieles schief geht, nur dann kommen wir in eine tendenziell schlechtere Situation. Aber dazu gleich mehr. Ähm, dabei wurde einiges mit einberechnet, unter anderem, dass wir äh, vermutlich Frankreich helfen müssen, weil die äh, französischen Atomkraftwerke auch perspektivisch nicht alle am Netz sein werden. Ähm, und wir vermutlich einfach Strom rüberliefern müssen. Dafür bekommen wir faktisch auch äh, Gas von Frankreich äh, geliefert, sodass das ein bisschen energietechnisch ein Ausgleich ist. Wir gehen aber auch von weiteren Wetterproblemen äh, aus, also nicht nur, dass wir, wir jetzt ja eine Dürre noch äh, haben im restlichen Sommer, sondern dass deswegen auch vielleicht die, äh, die Flusspegel auch äh, in der Winterzeit etwas niedriger sein werden als gewohnt und deswegen eventuell auch die Anlieferung von Kohle an Kohlekraftwerke heute ein Problem ist, wie jetzt aktuell gerade ähm, einige Kohlekraftwerke, Steinkohlekraftwerke nicht ganz so die Produktion erfüllen konnten, wie sie eigentlich wollten, weil zu wenig Rohstoff geliefert werden konnte über diesen Seeweg. oder ja, mit den Fluss halt. Und ähm, dann natürlich insgesamt ähm, die Unsicherheit aufgrund des Angriffskriegs von äh, Russland an die Ukraine. Und äh, wir ja jetzt nicht uns in die Situation begeben wollen, uns äh, komplett erpressen zu lassen von Russland. Äh, wer, wer hier einem anderen europäischen Land den Krieg erklärt, äh, kann nicht. Deutschland erpressen. Das geht einfach nicht. Das machen wir nicht mit. Also, oder den ganzen Westen sogar erpressen. Faktisch könnte Russland übrigens liefern. Ne? Also, dass es gerade angeblich ähm, noch, noch weitere Wartungen an Nord Stream 1 äh, durchgeführt werden müssen, ist erstens ein witziger Zufall. Es ist auch gar nicht nur die einzige Leitung, die wir haben. Also, Russland könnte liefern. Sie machen es nicht. Sie verbrennen lieber Gas in Russland. Ne? weil sie nämlich auch nicht die nötigen äh, Leitungsinfrastrukturen Richtung China und Co. haben, Sie können eigentlich nur effizient nach Europa verkaufen. Sie machen es bewusst nicht im Moment. Sie liefern nicht. Und dann müssen wir uns echt nicht erpressen lassen. Also lasst uns Lösungen finden, um hier mit klarzukommen. Diese angespannte Lage auf den Energiemärkten wurde jetzt hier also ähm, weiter ähm, berechnet und also diese Kumulation von Risiken, also das stapeln von Risiken, wurde jetzt als Grundlage dafür genommen, zu berechnen, ja, wie könnte man jetzt äh, hiermit umgehen und lösen. Ähm, das Wichtige ist eigentlich hier schon zu lesen stundenweise krisenhafte Situationen sind sehr unwahrscheinlich, aber nicht vollständig auszuschließen. Stundenweise krisenhafte Situationen sind sehr unwahrscheinlich, aber nicht vollständig auszuschließen. Das ist eigentlich erstmal eine sogar halbwegs gute Nachricht, weil sie heißt, in den meisten Szenarien geht alles gut. In den schlimmeren und ganz schlimmen Worst-Case-Szenarien, da könnte es kritisch werden. Und da müssen wir genau reinschauen. Eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen, manche von den laufen schon, manche müssen jetzt eben gestartet werden und anderem geht es halt darum, in, in diesen stundenweisen krisenhaften Situationen dann doch noch Erzeugungskapazität zu haben, die dann einfach erzeugen kann. Um, und das ist natürlich eine Herausforderung, nachdem wir jahrelang den Ausbau von Erneuerbaren zum Beispiel äh, torpediert haben äh, unter den letzten Bundesregierungen, ist das ja nun wirklich auch bewusst zum Erliegen gekommen. Man hat aktiv den Ausbau von Wind- und Solarstrom gestoppt. Ähm, da gibt es auch viele schöne Zitate, vielleicht machen wir mal so ein, so ein Worst-of der letzten Regierungen ähm, und was die verschiedenen Wirtschaftsminister da alles kaputt gespielt haben äh, und sich sogar noch darüber gefreut haben. Äh, Gerade ein, ein Peter Altmaier kommt da ganz schnell ähm, als eine ganz zentrale Figur raus. Aber nicht, er ist nicht bei weitem der Einzige. Ähm, wir haben also hier jede Menge kaputt gemacht. Wir haben uns abhängig gemacht davon, äh, eigentlich äh, Gas zu importieren aus, aus Russland. Wie können wir jetzt also damit umgehen? So. Ähm, und anderem Kraftwerksreserven. So. Und auch die Marktrückkehr von Kohlekraftwerken, die nämlich in einer Reserve waren. Das heißt, wir sagen jetzt ganz konkret, zwei der drei Kernkraftwerke sollen am 31.12.23, 59 und 59 Sekunden vom Netz gehen. Aber dann in einer Reserve sich bereithalten. Also alle drei Kernkraftwerke gehen vom Netz zum Jahreswechsel. Zwei davon, die beiden südlichen, ISO 2 und Neckar-Westheim, sind in einer Reserve, halten sich also bereit, mit dann ein paar Tagen Vorlauf wieder in den Regelbetrieb überzugehen für die ersten vier Monate. Ich glaube bis April 2023. Tja, was heißt das jetzt erstmal? Das heißt nicht, dass bei einem Engpass jetzt sofort das Atomkraftwerk da ist und wieder produzieren kann, sondern dass mit eine Woche, zehn Tagen Vorlauf dieses Kernkraftwerk wieder in eine reguläre Produktion übergehen könnte für dann die restliche Zeit bis April. Naja, ähm, wir gehen ja davon aus, dass wir vorher berechnen können, oh, hier, hier gibt es dann mal äh, Engpässe, demnächst in ein, zwei Wochen, bitte jetzt die Kernkraftwerke hochfahren lassen. Ist ein bisschen schwierig, das als ein wirklich gut wirksames Mittel zu verstehen. Ähm, die, die laufen halt einfach nicht weiter. Die Gehen in eine Reserve, sind nicht am Netz, produzieren nicht und können dann mit Vorlauf wieder angeschlossen werden. Das ist ja erst was da das Co. was die Kernkraftwerke angeht. Des Weiteren wollen wir also Kohlekraftwerke, die zum Teil in der Reserve jetzt warten, genauso wie die Kernkraftwerke die das ja jetzt dann machen sollen, die sollen das einfach direkt zurück ans Netz, weil Kohle haben wir im Prinzip. Ist natürlich klimatechnisch eine Katastrophe. Aber wir haben die Kohlekraftwerke. Muss man einfach sagen, wir haben die da, wir haben die stehen wenn wir die Kohle auch anliefern können, können die Strom produzieren. Ist einfach so. Und auch Wärme produzieren, zu einem gewissen Teil. Da, wo es äh, eben äh, entsprechende Leitungen gibt, die dann auch die Fernwärme zum Beispiel abliefern könnten. Ähm, das Energiesicherungsgesetz soll nochmal novelliert werden. Das werden wir dann besprechen, wenn es soweit ist. Im Biogas soll nochmal eine ähm, Rolle spielen, äh, etwas stärker hiermit ähm, das, das Erdgas ersetzen. Und ansonsten Transportkapazitäten erhöhen. Ich verstehe darunter, dass die Leitungen zum Teil nicht an ihrer Kapazitätsgrenze laufen und man hier also aus äh, ja, Wartungsgründen, Korrosionsgründen, die also nicht komplett auslastet, man es aber hier sagen würde, hey, äh, da wo es mal notwendig ist, werden wir die Infrastruktur einfach ausreizen und das ähm, naja, ist halt mittelfristig natürlich trotzdem ein Problem. Ähm, weil das vielleicht nicht der Regelbetrieb ist und es vielleicht auch irgendwann Schaden nehmen würde, äh, einfach, einfach eine Über, Überlastung auch wäre für das Netz. Ähm, aber ja, in, in der Notsituation kann man das ja ruhig mal machen. Dann gibt es hier äh, O-Tonen vom Minister, da können wir mal drüber scrollen. Stresstest beschrieben, hier sind dann verschiedene Szenarien zugrunde gelegt. Und das ist jetzt das Wichtige, ähm, diese, diese gesamte Erkenntnis, dass wir in den Worst Cases eben dann doch vielleicht nochmal ähm, Produktion brauchen, basiert darauf, dass wir annehmen, dass das hier alles passiert. Teil der französischen Kraftwerke würden nicht produzieren. Und zwar in drei Szenarien: Szenario schlimm, schlimmer und am schlimmsten. Am schlimmsten sagt nur zwei Drittel der französischen Kernkraftwerke produzieren. Ähm, ein Teil der Ersatzkraftwerke können nicht zurückkehren. Wegen den Flüssen können Steinkohllieferungen nicht vollständig kommen. Äh, Netzreserve ist nicht bereit. Äh, Gaskraftwerke haben kein Gas. Heizlüfter verbrauchen sehr viel Strom und Gaspreis bei 300 Euro die Megawattstunde. Diese Szenarien allesamt treten ein, ist die Annahme in, diesem, in dieser Berechnung. Und ähm, die, das Eintreten dann wiederum nochmal in diesen drei Stufen, Plus, Doppelplus und Plus, ist halt von schlimm bis hin zu Worst Case. Praktisch die, die Ausprägung, die Stärke des Eintretens. Jetzt muss man erstmal sagen, dass all diese Szenarien auch im Worst Case eintreten, also dass sie überhaupt alle eintreten und dann auch alle noch im Worst Case, ist vergleichsweise unwahrscheinlich. Deswegen auch am Anfang diese Formulierung mit, unwahrscheinlich, aber nicht vollkommen auszuschließen. Das heißt so 99,99% ,99 wahrscheinlich wird es nicht passieren, aber es könnte passieren. Und ähm, deswegen müssen wir natürlich ähm, wissen, wie wir damit umgehen würden, sollte der Worst Case eintreten. Ähm, genau, hier steht es ja. Ne? Äh, sehr kritisches Szenario, Doppelplus. Und Extremszenario dreifach plus, das sind dann die beiden, in denen wir wirklich zum Problem kommen würden. Im einfachen Plus-Szenario, was einfach nur schlimm wäre, da schaffen wir es sogar einfach drüber wegzukommen. Und in den schlimmeren Varianten ähm, würden wir auch in Deutschland zu Engpässen kommen. Wenn die Engpässe kommen, ne, kommt dann Redispatch. Haben wir genügend Redispatch-Kapazität da? Auch in den Nachbarländern wie Österreich zum Beispiel? Ja, nicht immer. Und deswegen eventuell das Breithalten von Kernkraftwerken, in der Annahme, dass wir rechtzeitig genug sehen, dass wir die brauchen und dann eben die wieder ans Netz bringen. Warum ist das auch nochmal wichtig? Die Kernkraftwerke können zwar durchaus einiges an Strom produzieren, sie retten übrigens auch nicht die Welt. Also das ist auch nicht mehr diese Annahme aus den 70er Jahren, dass das einzelne Kernkraftwerk irgendwie voll mega viel Strom produziert. Das ist einfach ähm, eine wichtige Infrastruktur, wenn man sie hat. Aber wir haben halt nur noch drei alte Kraftwerke. Ähm, wir haben jetzt auch einfach kein neues, modernes vor Fünf Jahren als das gegangen ist gegangenes Kernkraftwerk, muss man einfach so sagen, die sind alle älter als ich, <lacht> sage ich immer wieder so, ähm, die, die 3D wir haben, ähm, die retten jetzt nicht die Welt. Sie würden vor allem das Problem der Wärme, also vor allem der Gaslieferung, ja nicht lösen, weil es sind Atomkraftwerke, die produzieren Strom. In, wie gesagt, zum Beispiel Frankreich, wo Atomstrom vor allem dafür genutzt wird, um Heizlüfter auch zu betreiben. Das ist typischerweise in Frankreich so, dass man mit Strom auch heizt. Da ist es entsprechend wichtig, dass man diese Kernkraftwerke auch hat. Jetzt laufen die also einem gewissen Teil nicht. Mhm. Müssen wir auch noch Strom rüberliefern, damit deren Heizlüfter laufen. Bei uns ist trotzdem die Heizinfrastruktur zu großen Teilen noch aus Gas bestehend. Und deswegen sind die Kernkraftwerke dafür auch nicht die zentrale Lösung. Dass man teilweise mit Biogas arbeiten will, Flüssiggas schnell importieren will, etc. geht dann schon in die richtige Richtung. Kurzfristig ist auch alles klimatechnisch nicht ganz die Lösung, aber wir müssen jetzt erstmal über den Winter kommen. Ähm Insgesamt besitzt Atomenergie im Vergleich zu den anderen dringenden Maßnahmen eine untergeordnete Rolle, um in kritischen Situationen die Netzsicherheit zu gewährleisten. Und das ist auch mal eine ganz wichtige Erkenntnis, wie gerade dargestellt. Die Kernkraftwerke lösen jetzt nicht das zentrale Problem des Gasmangels. Ähm, deswegen wird es auch gerade ein bisschen zu hoch immer geschrieben in, in der Presse, dass, ähm, ja, dass äh, ein Weiterbetrieb der Kernkraftwerke doch so viel wichtiger wäre und ähm, hier gerade alle in der Regierung völlig versagen. Natürlich ist das, wo wir gerade stehen, nicht optimal und ich würde auch einiges anders machen. Keine Frage. Also die Bundesregierung und auch der Minister machen nicht alles richtig. Keine Frage. Aber die drei Kernkraftwerke einfach pauschal weiterlaufen zu lassen, würde jetzt nicht die Welt ändern. Sie lösen nicht unser Kernproblem. Einsatzreserve, auch deswegen. Atomenergie ist eine Hochrisikotechnologie. Das haben wir selbst so definiert. Und zwar übrigens nicht unter einer Regierung mit grünen Beteiligung. Ähm, schlussendlich ist der Atomausstieg 2 äh, unter Schwarz-Gelb 2010 ähm, gekommen. Und dann äh, 2011 gekommen, nachdem man den Ausstieg ja vorher 2010 wieder rückgängig gemacht hatte. Äh, und 2011 gab es ja dann aber Fukushima und deswegen dann Atomausstieg 2. <lacht> Und schlussendlich läuft es darauf hinaus, dass wir in der Zeit, seitdem dieser Atomausstieg da beschlossen wurde, gesagt haben, hey, erneuerbare Energien brauchen wir nicht. Das hat im Großen und Ganzen die unionsgeführten Regierungen, das haben die gemacht, die haben viel zu wenig ausgebaut. Und heute sind wir in der Situation, dass wir von fossilen Kraftstoffen abhängig sind und vor allem von fossilem Gas aus Russland. Also wir gehen aber mal weiter, nicht, dass ich hier noch zu viel herumplappere. Diese beiden süddeutschen AKWs sollen also jetzt äh, praktisch den Notfalleinsatz äh, umsetzen können, um eine konkrete Gefahr für die Versorgungssicherheit dann zu lösen. Aber, wie gesagt, sind die ja in einer Reserve. Das heißt, sie sind nicht aktiv am Einspeisen im Netz. Die stehen praktisch, mal so bildlich gesprochen, neben dem Netz. Und wenn jetzt das Kommando kommt, dann schließen sie sich wieder an. Dieses Anschließen geht aber jetzt wirklich nicht von, von jetzt auf gleich, sondern es dauert einfach mal eine Woche oder mehr. Und ähm, dementsprechend ist das so, ein, so eine Lösung mit dieser Einsatzreserve, die so zwischen den Stühlen steht, die, die macht gar nichts so richtig, ähm, diese, diese Lösung. das ist. Ähm, da, da könnte man auch sagen, ja, dann, dann haben wir die halt gar nicht mehr, diese, diese, diese Atomkraftwerke. Und das, was sie produzieren könnten, das können wir genauso gut mit Kohle machen. Ähm, also das ist so ein bisschen kurios. Ähm, Gehen wir jetzt aber mal einfach hier in die beiden anderen Dokumente. Ich springe jetzt erstmal in hier diese Sonderanalyse Winter. Das ist dann das Dokument für Seiten lang von den 4.000 Betreibern. Hier wird nun genau berechnet und hier wird vor allem beschrieben, wie hat man das berechnet, was ist das Modell, worum geht es überhaupt. Wir gehen von gewissen Produktionen, Verbräuchen und Netzflüssen aus. Ähm, dann stellen wir fest, ne, könnte es zu Engpässen kommen, wie lösen wir diese Engpässe? Jetzt gehen wir aber halt auch noch von äh, diesen Worst Cases aus, äh, diesen Rahmenbedingungen rundherum und sagen, ja, können wir das dann immer noch lösen? Und wenn wir dann feststellen, nee, das können wir nicht, dann brauchen wir eben jetzt weitere Maßnahmen. So, dazu kam man dann eben in diesen Szenarien, die sind hier nochmal genau beschrieben, mit diesen Sonderanalyse 2 und dann Szenario Plus ist schlimm, Doppel Plus ist schlimmer und Dreifach Plus ist Worst Case praktisch. Und dann geht es hier darum, na, Kernkraftwerke in Frankreich, wenig. Marktrückkehrer, Netzreserve, weniger. Steinkohlekraftwerke, weniger. Netzreserve, wenig. Gasverfügbarkeit im Süden, wenig. Äh, Heizlüfter, Stromlasterhöhung, hoch. Gaspreis, immer hoch. So, das sind also die Abstufungen hier jeweils in dieser diversen äh, Rahmenbedingungen, die wir annehmen. Uh, und aus diesen Werten und an den Netzberechnungen ergibt sich eben, hey, uh, wir haben dann eventuell hier doch einige Stunden, in denen es kritisch wird. Hier unten Stunden hier oben Leistung in Gigawatt, also Strom. Uh, Momentaufnahme. Dass wir jetzt hier weiter 1000 sind, heißt nicht, dass es 1000 Stunden mit Mangel gibt, sondern das heißt, dass hier <lacht> diese, diese Stunden hier, uh, die sind, in denen es zu Mangelerscheinungen kommen kann. Das Dunkle hier unten sind noch die positiveren Szenarien, das hellblaue hier ist dieses Worst-Case-Szenario und in diesem sehen wir ja, dass hier wirklich ein großer Mangel auch kommen könnte. Dieser Mangel wäre damit Redispatch zu lösen und jetzt muss man eben schauen, okay, was haben wir denn für Redispatch in diesen Szenarien? Aus der Schweiz, aus Österreich, Frankreich und unsere anderen diversen Nachbarn und Partner, wie können wir damit arbeiten? Reicht das dann? Und so wird hier hin und her halt modelliert. Und am Ende kommt eben heraus, okay, ähm, es ist durchaus angespannt. So, das ist erstmal Status Quo, es ist auf jeden Fall angespannt. Im Worst Case können die Last nicht vollständig decken. So, äh, in diesen beiden kritischeren Szenarien kommt es also zu Problemen. Und jetzt brauchen wir hier für Potenzial. So. Kernkraftwerk äh, stecksbetrieb. Steck <lacht> Streckbetrieb ähm, würde hier also durchaus Strom liefern. Aber Streckbetrieb heißt, sie laufen einfach weiter. Streckbetrieb heißt nicht Reserve. Die Netzbetreiber haben ja also mit einem Weiterlaufen, mit einem Streckbetrieb gerechnet. Sagen dann, naja, oh gut, das könnte ja ein bisschen was lösen. Ansonsten aber vor allem Transportkapazitäten erhöhen, Redispatch-Potenzial, Lastmanagement, also äh, Großverbraucher werden dafür bezahlt, mal abzuschalten. Ähm, Reserven, weitere Kraftwerkskapazitäten, Kohle und so weiter äh, brauchen wir halt. So. Ähm, Sollten all diese Maßnahmen nicht ausreichen, hätte man immer noch die Möglichkeit, Stromexporte einzuschränken oder Großverbraucher wirklich abzuschalten. Also auch ohne, dass sie dafür das wollen. Das manchmal heißt ja, ich sage zu, dass ich abschalte. Ich will das und kriege dafür halt ein bisschen Geld. Also wir hätten dann immer noch Möglichkeiten, bevor das Netz zusammenfällt, das hier auch noch weiter anzugehen. Aber diese Maßnahmen hier sind dann erstmal noch möglich. Und es wurde halt mit einberechnet, man könnte die Kernkraftwerke im Streckbetrieb weiterlaufen lassen. So, und äh, das ist es dann im Großen und Ganzen auch schon. Hier ein weitere Informationen und das war's dann. Jetzt kommen wir aber hier von dieser Aussage Streckbetrieb der Kernkraftwerke plötzlich zu Reserve. Und auch in diesem 12 Seiten FAQ, was das zweite Dokument hier ist, ähm, spricht man dann halt von einer Reserve, die... Mal ein bisschen runterscrollen, äh, mal gucken, wo das hier beschrieben war. Ja, äh, äh, äh, wie würde über den Abruf entschieden? Und da wird hier dann unten gesagt, so, nach Vorschlag des Wirtschaftsministeriums soll die Bundesnetzagentur die Empfehlung auf den Abruf der Reserve aussprechen und dann eine Regierungsverordnung mit Widerspruchsmöglichkeit im Bundestag soll dann sagen, ja, wir machen das wirklich und dann wird das durch die Atomaufsichtsbehörde auch geregelt. Also am Ende, Regierung und Bundestag sagen, hochfahren oder nicht, auf Grundlage der Bundesnetzagentur. Am Ende sagt es die Regierung, dass die Kernkraftwerke hier nicht die Welt retten. Und deswegen sollen sie nicht dauerhaft weiterlaufen, sondern eben nur als Reserve zur Verfügung stehen, wenn unsere Berechnungen sagen, wir haben hier demnächst ähm, Engpässe und die können wir damit vielleicht lösen. Warum ist die pauschale Kritik daran? Äh, auch in der Presse ähm, übertrieben. Naja, es geht hier sowieso um eine Worst-Case-Betrachtung. Im, im, in der normalen Welt, wenn sie relativ normal weiterläuft, kommen wir gar nicht in die Blackout-Gefahr, sondern es ist angespannt, aber wir schaffen es. Wir haben jetzt gerade schon Anfang September mehr Gas eingespeichert, als es laut nutzerplan nötig gewesen wäre. Ne? Wir haben jetzt die Oktoberziele schon erreicht. Hätten wir in den letzten Jahrzehnten ein bisschen mehr Erneuerbare zugebaut, die wir hier also auch vor Ort produzieren können, wären wir sicherlich nicht in dieser Notlage, dass wir von russischem Gas so abhängig wären. Aber naja, so ist es halt. Also, ähm, ganz klar, in der Annahme, dass es relativ normal weiterläuft, geht alles gut und wir brauchen die Kernkraftwerke auch gar nicht. In Worst Case könnten wir sie gut gebrauchen. Deswegen sind sie in einer Reserve. Reserve heißt, sie brauchen ein paar Tage, um wieder ans Netz regulär sich anzuschließen und dann praktisch bis April weiterzulaufen. Es ist nicht ganz so einfach, aber ähm, mal streng genommen, auch anhand der Ergebnisse von den vier Übertragungsnetzbetreibern stehen wir nicht vor dem Blackout und wir stehen auch nicht davor, zu erfrieren. Im Worst Case können wir aber mit eigenen Mitteln gerade nicht das System wie gewohnt, laufen lassen. Im Worst Case, wenn er eintritt dass alle Szenarien in ihrer schlimmsten Ausprägung kommen, da hätten wir echt Probleme. So. Und diese Probleme müssten wir dann eben zum Beispiel lösen mit diesen Kernkraftwerken, mit diversen Kohlekraftwerken, mit Einsparungen, mit Abschaltungen und so weiter. Selbst dann ist der Blackout noch nicht vorprogrammiert. Auch das muss klar sein. Auch dann ist Erfrieren nicht vorprogrammiert. Was heißt das für uns Einzelne? Ja, man kann schon schauen, ähm, verbrauche ich mehr Energie, als ich muss. Also mal ganz locker gefragt, ne, ähm, mache ich meinen Fernseher einfach nur aus abends oder hat er einen Kippschalter und ich mache ihn wirklich richtig aus? Ja, ähm, lasse ich meinen Kühlschrank eigentlich viel zu kalt laufen? Kann ich meine Heizungen auch so laufen lassen, dass sie im Ziel ein Grad weniger Temperatur liefern? Das spürt man meistens nicht mal. Ja? Soll heißen, wir stehen nicht vor Blackout, wir stehen nicht vor dem Erfrieren, wir stehen aber davor, dass wir eventuell ein ganz kleines bisschen Luxus diesen Winter abschalten müssen, weil wir in unseren letzten Regierungen uns blindlings in den Untergang haben laufen lassen. Für den Status quo kann unsere jetzige Regierung gerade nicht besonders viel. Das ist in den letzten Jahrzehnten passiert. Wir haben uns von Gasimporten abhängig gemacht, wir haben einen Atomausstieg pauschal beschlossen und wir haben die Erneuerbare nicht ausreichend zugebaut. Wir haben sogar den Zubau, der es, den es mal gab, in großem Maße, den haben wir aktiv gedrosselt. Und das war immer irgendwie Unionsfraktion. Naja. Wenn man irgendjemanden Vorwürfe machen will, dann diesen Leuten. Und wenn jetzt ein, jetzt bin ich mal kurz politisch, wenn jetzt ein Friedrich Merz sich hinstellt und sagt, Regierung kann gar nicht und äh, wir Union, wir wären so toll. Das sind die, die uns in die Probleme geführt haben. Muss man ganz klar sagen. Die Unionsfraktion. Die war 16 Jahre, die führende, Frakt äh, führende Fraktion in der Regierung, die haben dafür gesorgt, wo wir jetzt stehen. Ganz klar. Ähm, aber auch die heutige äh, Regierung macht nicht alles richtig, muss man ganz klar sagen. Also es gibt es einige Maßnahmen, die man äh, besser machen könnte. Naja, okay, soweit dazu. Also wir stehen nicht vor dem, auch vor dem Blackout, wir stehen nicht vor dem Erfrieren. Im Worst Case könnte es aber wirklich ein bisschen ähm, schwierig werden. Wir beobachten das weiter.